Was sind das für Fotos? Ba, ba, ba, ba, das geht nur in Emil was an. Aber keine Sorg, du kommst auch noch dran. <lacht> Hofer, ich würde dir gerne ein paar Fotos zeigen. Aha, und wozu? Oh, ich möchte nur gern wissen, wie du darauf reagierst. Immerhin haben wir ja noch eine Rechnung offen. Ja dann, sag her. Und, was sagst du jetzt? Ja, schau, mal, Käfer, das sind schon ganz selten also Leute, noch mit Zetteln arbeiten und für die E-Mails der große Durchbruch in der Kommunikation sind und die sind immens darüber gefreut, dass sie das Telefon jetzt von daheim schon mitnehmen können. <lacht> Die würde gerne ein dudel wie es auf gut steirisch so schön heißt. Aber in Wahrheit hat er einfach nur einen Großbauern geheiratet und tut so, als wäre sie um halber schön im Stall saufordern. Dabei schläft bis halber Zähne und treibt dann die unterbezahlten Spargelstecher mit der Peitschen aufs Feld. Ksch, ksch. Kommunikation funktioniert nur, wenn man den Mund aufmacht und den Mund kriegt man nur mit einem Wagen hinauf. ich weiß das, und wenn das nichts für ist, dann kommt mit der Flex, mit der Flex. Den Kenny, das ist ja das Rechengenie, das eine Frau mit seinem Laptop Eisern geschickt hat. Sag wir mal, verklagt der nicht auch rennt Rentner? Warum sagst du mir jetzt Werbung für Asado Maso hotline Ich meine, schau dir das einmal an. 0800-DOMINA, ruf mich an! Was zur Hölle ist denn da jetzt so lustig dran? Der Schwafler da, wenn der Tag lang ist und der Tag ist meistens sehr lang, dann schwafelt der Schwafler den ganzen Tag lauter Blödsinn. Ich sag dir, so viel Schwachsinn auf Fernsehen hast du noch nie gehört. Ja, eh, aber der Schwafler da ist auch unser Kanzler. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Toi, toi, toi.